Ich kann mir einen haben, bei so einem neuen Thema, ist das da Thema ist noch, genau, das Thema ist noch ist ja. ein bisschen wilder Westen in dem Ganzen. Äh, aber es ist ein hochinteressanter Markt. Conversion Rates, die sprechen für sich. TV-Werbung äh, baut von der Conversion Rate immer weiter ab und äh, Influencer-Marketing geht immer weiter hoch. Das heißt, der Markt ist da, man muss das nutzen. Es ist ein Supermarkt, um, äh, um ja. Produkten einfach groß zu machen. Ja, und ich ja. sag mal auch... Ähm, Gerade mit dem ganzen Marketing-Mix, ne, aus dem man sich bedienen kann, sehe ich persönlich auch so, dass Influencer-Marketing eigentlich mit der am steilsten wachsende Kanal ist äh, oder Mix ist von, der, von dem ganzen Thema.